Und schönen guten Abend auch von meiner Seite. Klasse, dass ihr so zahlreich kommt. Am letzten Main-Tag bei gutem Wetter, sehr erfreulich. Liegt vielleicht daran, dass wir alle ihr alle Musik hören, downloaden, in irgendeiner Weise nutzen. Darum soll es auch gehen. Also Urheberrecht werden wir auch, hoffe ich, besprechen, denke ich besprechen. Aber wir sind ja in der Milchstraße von Themen, wenn wir sagen, das Oberthema ist Musik und Netz. Und wir versuchen mal durch diese Milchstraße zu navigieren. Wir streamen auch. Ich hoffe, dass ihr auch Lust habt, mitzudiskutieren, Fragen mitgebracht habt, Ansichten mitgebracht habt, wenn ihr denkt und hier sage ich mal, welche illegalen Plattformen ich alle nutze. Also das wäre nicht der Ort dafür. Wir werden wie gesagt gestreamt. Wer uns da sieht, kann gerne seine, ihre Anmerkungen reinschmeißen unter dem Hashtag Dicksaal. Wir haben vorhin ganz kurz äh, Video Killed the Radio Star gehört. Das war der Song, mit dem MTV an Start ging 1981. Ich habe mich so in der Vorbereitung hier auf die Diskussion gefragt, was macht eigentlich MTV jetzt? Keine Ahnung, auf jeden Fall nicht mehr so viel mit Musik. Radio gibt es noch, ähm, ist angenockt oder hat Schwierigkeiten. Aber äh, ansonsten alive and kicking. Insofern ist vielleicht auch diese These, ähm, ob Internet Video wirklich killt, ein bisschen sehr zugespitzt. Mal gucken. Reicht aber doch vielleicht ganz gut für einen, für einen Arbeitstitel. Fakt ist jedenfalls, die Musikbranche war so die erste, die sehr heftig erschüttert wurde von diesem Erdbeben Digitalisierung. Also von daher würde ich hoffnungsfroh vermuten, dass in dem, was wir heute Abend bereden, nicht nur Erkenntnisse für die Musikindustrie oder für die Musikbranche drin stecken, sondern auch für andere Gewerke, andere Industriezweige. Die Fachleute, von denen wir heute Abend lernen können, möchte ich euch vorstellen. Zunächst aber mal wäre dort Platz für euch, also jeweils einen oder eine von euch. Ihr könnt gerne mitdiskutieren. Wäre klasse, wenn ihr euch einfach da, wo es euch kitzelt, denkt, da setze ich mich jetzt hin. Wer denkt, das brauche ich jetzt nicht unbedingt und habe mich heute Abend nicht entsprechend frisiert? Kann gerne auch aus dem äh, Raum äh, ein Handzeichen geben, dann wird niemand dazu verknackt, hier vorne zu sitzen. Der Vorteil wäre aber, ihr säßt es dann neben Andrea Götzke, die aus diversen äh, Perspektiven auf unser Thema heute guckt. Ich habe jetzt mir nur ein paar rausgepickt. Zum einen bist du Mitorganisatorin des Torstraßenfestivals, das geht übernächstes Wochenende wieder los. Insofern super, dass du Zeit gefunden hast heute Abend zu kommen. Dann moderierst du eine Musiksendung, Beyond heißt die auf Byte FM. Ich habe mal geguckt, deine letzte Sendung hieß Zukunft und Zufall würde so ungefähr zu jeder Ausgabe des digitalen Salons passen. Ich glaube auch zu der heute Abend. Und arbeitest mit im Musicpool Berlin und was der ist und macht darüber reden wir dann auch noch mal gleich. Neben dir sitzt Georg Fischer, Soziologe an der TU Berlin. Du hast da deine Diplomarbeit geschrieben zur Geschichte des Samplings und äh, offenbar gibt es da noch mehr zuzuschreiben. Du machst jetzt noch eine Dissertation dazu im Rahmen des graduierten Kollegs mit dem wundervollen Titel Innovationsgesellschaft heute. Auch das, finde ich, wäre ein guter Titel für den digitalen Salon. Und du engagierst dich für das Recht auf Remix. Das entsprechende Promomaterial ist an Bord und hast einen Blog mit dem äh, ja, wirklich tollen Titel Jäger und Sampler. Und kennst die Sache aber auch von der anderen Seite, nämlich als DJ. Neben mir sitzt Ariana Zustra, ist Journalistin, hat beim Rolling Stone volontiert, arbeitet jetzt als Freie für diverse Medien. Vorher hast du Soziologie studiert, Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft. Auch da habe ich mich jetzt nur auf drei ähm, Fachbereiche kapriziert. Die Liste ginge noch weiter. Sie schreibt jetzt, wie gesagt, für diverse Medien, ähm, als, glaube ich, besondere Freundin der Reportageform schon auch. Ne? und macht Selbstmusik unter ihrem Nachnamen Zustra. Und zwar, da habe ich mich vorhin noch mal ähm, updaten lassen. Auf Soundcloud fand ich einen Typen in der Schweiz, dachte ich, das kann nicht sein. Ähm, sie ist die, die Singer-Songwriterin mäßig unterwegs ist. Also sie ist nicht der Typ aus der Schweiz. <lacht> Neben dir sitzt Martin Kohlstedt, Komponist und Pianist. Du betreibst ein eigenes Label, arbeitest aber auch in Bands mit, machst Filmmusik. Ja, logisch auch mit einem ausgeprägten Interesse an elektronischer Musik. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt, also die Pose am Klavier ist die von Schröder aus den Peanuts. Also nur am Klavier. Und also total versunken in die Tasten, in die Töne. Dieses Jahr kurze Werbeeinblendung noch. Eine Tour quer durch den deutschsprachigen Raum. Auf Festivals in Haldern zum Beispiel und Ende des Jahres dann drei Gigs hintereinander in Berlin im Silent Green, im Wedding. Ja, und von dir würde ich jetzt gerne, ähm, na, doch irgendwie auf diesen plakativen Standardplatz erstmal kommen. Kommt Kunst von Können, du bist ausgebildet als Jazzpianist und auch auf die Gefahr hin, dass du jetzt hier ähm, deine ersten Worte sprichst als der der Meckert. Äh, bist du vielleicht doch manchmal angesäuert, dass jetzt halt Greti und Pleti Musik machen, du hingegen jahrzehntelang irgendwelche Etüden und Tastenläufe üben musstest? Da muss ich sagen, äh, bin ich mir. Ehrliche ja. Antwort? <lacht> nee, also da kann ich tatsächlich recht ehrlich sein, dass ich das nie äh, in den Vergleich gesetzt habe und auch nie irgendwie da äh, erzürnt drüber war. Entschuldigung, dass ich da jetzt nicht direkt Reibungspotenzial <lacht> liefere. Aber ähm, es gibt natürlich da verschiedene Formen und verschiedene Formen der Komplexität, mit der man wahrscheinlich gewisse Dinge sagen kann. Und jeder hat sich dafür eine andere entschieden. Es gibt die nach außen gerichtete die nach innen gerichtete und äh, ja, dann irgendwann findet man mehr Worte und fängt an Adjektive über sein Jazzstudium oder was auch immer das ist äh, da zu erweitern und dann findet man auch einen schönen Weg, äh, die Sachen, die einem durch den Kopf gehen. In, in Worte zu fassen und das wird immer komplexer und es wird auch teilweise dann auch in die Richtung immer alberner. Dann, ich muss ehrlich sagen, dass auch einfach mal schreien oder etwas Direktes von sich geben äh, da genauso viel bewirken kann in der Musik und deswegen gibt es für mich. da Ja, genau. Also es gibt da tatsächlich und teilweise kann man diese Menschen auch darum beneiden, die äh, diesen kompletten Direktfluss von innen nach außen haben. und Da suche ich auch den ganzen lieben langen Tag nach, ah, okay. das, wieder, das Raster wieder kaputt zu machen. Okay, es erst aufbauen, um es dann kaputt zu machen. Und Jetzt ist Musik nicht erst seit der Digitalisierung reproduzierbar. Ich habe über dich gelesen oder von dir gelesen, dass du sagst, Musik steht nicht fest, sondern ist in Verhandlung. Daraus habe ich für mich verstanden. In deiner Auffassung entsteht die eher live. also in der Aufführung, die ist nichts, was man als Datenpaket oder auf einen Tonträger packen könnte oder sollte. Ja, man kann es vielleicht so sehen, dass, dass ich schon eine Art Grundfloskeln ausgearbeitet hatte. Das sind so Stücke, die wirklich zwischen dem 14. und 20. Lebensjahr entstanden sind. Äh, wirklich Klavierstücke, die so versucht, ohne jede Skill und ohne jeden Rahmen äh, ganz direkt und ehrlich und sehnsüchtig da, so daherkommen. Und eigentlich erst live provoziert man dann den Diskurs, dass man halt auch sagt, okay, da stelle ich jetzt ein elektronisches Instrument dazu, äh, verkörpere mit diesem Instrument einfach einen, einen Partner oder ein anderes Selbstbewusstsein oder ein anderes Über-Ich und jage dann diese beiden Hälften aufeinander. Und das, diese Reibung ist dann sozusagen das, was entsteht. Und dadurch hat sich so ein modulares Kompositionssystem entwickelt, was dann wirklich auf den Moment reagiert. Also, so ähnlich wie das DJs auch machen, ähm, sich der, des, ja, der, der Grundstimmung des Abends annehmen. Und so also wird auf eine sehr einfache Form erstmal heruntergebrochen, aber den Raum und da, wo man ist, in welcher Jahreszeit und um welche Uhrzeit, ähm, alles in den Einflussbereich zu nehmen von dem, was man da tut, weil es einfach wichtig ist, in dem Moment, wo man kommuniziert. Und das tut man nun mal mit Musik, halt auch diese ganzen Parameter zu beachten. Jetzt sind wir noch mehr bei den, beim Instrumentarium, also bei den Gerätschaften. Gibt es dezidierte Online-Tools, Plattformen oder so, die du nutzt? Für das Verbreiten von Musik oder für, für egal was? Ja, da sind wir, da sind wir natürlich auch. Das, da bin ich mir sicher. Okay. <lacht> Ähm, Ariana, du schreibst über Musik und machst welche, ich habe es vorhin gesagt, in welchen, das sind ja sehr unterschiedliche Arbeitsbereiche, Journalistin und Musikerin, in welchen Bereichen erleichtern dir denn digitale Tools die Arbeit? Und Zusatzfrage, vielleicht gibt es auch welche, die, die deine Arbeit erschweren, unübersichtlicher machen oder sowas. Ähm, also... Da ich die Musik nicht selbst produziere, sondern sie meistens also schreibe, komponiere und sie dann produzieren lasse, kann ich da nicht so viel zu sagen, da das leider für mich noch sehr getrennt ist. Und im Journalismus denke ich, dass es sehr viele Tools gibt, um Texte, die man schon geschrieben hat, zu verbreiten. Aber jetzt bei der Arbeit direkt ist eigentlich ähm, für die Recherche das, was man halt benutzt, also ins Feld gehen oder Google oder so. Aber wenn man ähm, den Text dann schon geschrieben hat, dann gibt es natürlich gerade für Online-Redaktionen diverse Tools, die SEO optimieren, die Keyword suchen, machen, die einen Artikel ähm, ja, leichter findbar machen und da gibt es schon eine Reihe von Tools, die ich kennengelernt habe. Mhm. Ja. Das heißt, du würdest sagen, in A beiden Arbeitsbereichen, ist es auf jeden Fall eine Erweiterung von Möglichkeiten. Es ist eine Erweiterung von Möglichkeiten auf jeden Fall. Es ist eine Erleichterung. Ich sehe das nicht als Bedrohung oder so, sondern wenn man weiß, wie man die Sachen benutzt, sind sie immer hilfreich. Also es ist für mich eine Ergänzung von der analogen Welt, mhm. sozusagen. Ähm, vorhin, ähm, Andrea, hatte ich den Music Pool schon angesprochen. Ich weiß gar nicht, Berlin oder Berlin? Was ist der Music Pool? Äh, Deutsch Berlin? Kann man machen, kann man sagen, wie man will. Wir, <lacht> <Okay>. <lacht> wir haben ungefähr 50 Prozent englischsprachige Leute, die kommen, 50 Prozent deutschsprachige. Okay. Also. Ihr ähm, wendet euch an die Musikschaffenden in mhm. der Stadt. Ich habe auch gesehen, dezidiert an nicht-deutsche Musiker, die sich in der Stadt orientieren wollen. Ihr beratet, bildet weiter so, so eine Art VHS für Musiker. Ähm, es gibt auch durchaus VHS-taugliche äh, Titel eurer Workshops. Ich habe mal geguckt, was ihr aktuell anbietet. Filmmusik, das Wesen der Auftragsarbeit, oder? <lacht> Wie schreibe ich eine überzeugende Band Bio, aber auch, wie organisiere ich meine Crowdfunding-Kampagne oder was bringt Blockchain der Musikbranche? Heißt das jetzt, wenn ich es übersetzen will, ich bin Musikerin, was brauche ich? Eine gute Komposition, also eine Idee, das ganze traditionelle handwerkliche Wissen rund um das, was ich tue, aber schon auch den digitalen Überbau, Kenntnisse über die Verbreitungswege, über das, was ich da überall noch dran satteln kann oder würde eins davon zum Beispiel reichen? Na, was wir beim Musicpool halt anbieten, ist, äh, den, äh, den Musikerinnen und Musikern zu ermöglichen, halt, sich über das gesamte Gebiet zu informieren und, ähm, was das halt alles, also wir machen alles, was über das Musikmachen her herausgeht. Also, wir sind nicht da, in der kreativen Arbeit beraten wir nicht, aber über alles, was danach kommt. Mhm. Und, ähm, um eben den neuen Strukturen auch in dem Sinne gerecht zu werden, wenn ich jetzt allein als Musiker unterwegs bin oder versuche, mir ein Netzwerk aufzubauen. Wer kann mir da helfen? Was kann ich irgendwie selber machen? Wo kann ich mir Hilfe holen? Und ich würde sagen, dass das für jeden individuell sehr unterschiedlich ist. Das kann, ich, das kann man nicht beantworten mit einem generellen Statement, sondern es gibt Leute wie, weiß nicht, Molly Nielsen oder so hier aus Berlin macht irgendwie alles selber und findet das sehr wichtig, das so zu machen. Und es gibt äh, Musikerinnen und Musiker, die das halt total überfordert, sich auch noch irgendwie mit E-Mails wegen Lizenzen oder was auch immer irgendwie auseinanderzusetzen. Und da würde man dann eher empfehlen, nimm dir doch, also vielleicht kann man das ja irgendwie im Team lösen oder so. Also mhm. da, da gehen wir auch in den Beratungen, die es da gibt. Also ich mache die Beratungen nicht selber, aber die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, gehen da auch immer individuell auf die einzelnen Fälle ein. Mhm. Das heißt, ich könnte nach wie vor als Künstlerin reüssieren, ohne Bock zu haben, meine Band Bio selbst zu schreiben, ohne mich für Blockchain zu interessieren oder irgendwas aus dem Bereich. Einfach nur, weil das, was ich mache, wenn ich das gut kann, würde das nach wie vor reichen, um erfolgreich zu sein. Das das kommt, das, wie gesagt, das, das kommt drauf an, würde ich sagen. Wenn man halt Leute hat, die einen da unterstützen und die da, wenn man ein Team hat von Leuten und kann das entsprechend aufteilen, dann ja, aber man kann wahrscheinlich nicht einfach irgendwie nur was auf Soundcloud stellen und dann warten, was passiert. Mhm. Aber Soundcloud, <kühnt> Entschuldigung, SoundCloud wäre zum Beispiel schon wichtig oder kann ich sagen, ich verzichte auf diese Art von Plattform. <kühnt> ähm, es gibt sicher auch, ich relativiere hier immer wieder alles, <lacht> ich denke Soundcloud oder solche solche Plattformen sind für, für die meisten Leute sehr wichtig und machen auch viel Sinn. Es gibt sicher auch Leute, die nur irgendwie auf Kassette veröffentlichen und dann ihr kleines Netzwerk haben und das ist auch okay. Also, also es ist wirklich find, sehr, sehr individuell unterschiedlich. Jetzt haben wir dich, Georg, als Soziologen hier ja auch sitzen, ein paar Jahre nachdem äh, die Musikbranche sich fürchterlich erschreckt hat äh, wegen all dem, was passiert. Ähm, was ist denn für dich die wichtigste Entwicklung oder das wichtigste Tool, was diese Disruption, um da mal die beliebte Vokabel reinzuwerfen, hervorgebracht hat? Ähm, ja, das ist vermutlich äh, die Möglichkeit für uns alle, äh, Musik digital zu vertreiben und äh, zu kopieren. Und zwar äh, auf Kanälen, die äh, wir alle gut kennen, sowas wie YouTube, Soundcloud. Ähm, da gibt es ja noch tausend andere, äh, wo wir Musik äh, kommentieren können, hochladen können, liken können, äh, mit Freunden teilen können. Ähm, ja, also der, der Zugang und, und die Verfügbarkeit von, von Musik. Ja, genau, dass wir darauf zugreifen können mit unseren Geräten, dass wir den Wert von äh, Musikern, von Labels, von Unternehmen auch steuern können, indem wir äh, Musik liken, indem wir ähm, sie ähm, sichtbarer machen, indem wir sie in unseren Streams äh, sichtbarer machen. Es gibt ja auch einen Ozean an Musik mittlerweile. Also es gibt da so viel. Äh, es gibt eine Website, die heißt Forgotify. Da kann man mhm. all die Musik anhören, die auf Spotify noch nie Ach, äh, angespielt wurde. Also noch keinen einzigen Play <lacht> gehabt hat. Und da kann man wirklich enorm viel äh, finden. und das zeigt schon, dass es eben eine unglaubliche Verfügbarkeit an äh, digitaler Musik heute gibt. Und die Labels, äh, vor allem die Major-Labels, ähm, packen natürlich auch ihren ganzen Katalog von früher. Die ganze Musik, die sie vermutlich sonst nicht mehr verwerten könnten, also in, in Geld überführen könnten, packen sie natürlich auch in die äh, Streaming-Portale. Mhm. Und empfindest du das als Reichtum geil, so viel, ich kann wählen oder fühlst du dich überfordert? Ja, sowohl als auch. <lacht> auch das beliebte äh, Sowohl als auch. Ja. Ähm, also natürlich finde ich es toll, wenn ähm, ich irgendwie, also ich höre natürlich auch sehr viel äh, Sampling-basierte Musik, also Musik, die auf Samples von anderer Musik mhm. basiert. Und das ist natürlich schon toll, wenn man dann sozusagen die Originale rausfinden kann, wenn man die Musik, äh, die Teile, aus denen diese Musik besteht, äh, kennenlernen kann und sozusagen die, Archäologie ein bisschen nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite äh, weiß ich natürlich auch manchmal nicht genau, was ich hören soll. Und da kommen dann äh, neue Mediatoren ins Spiel, die Musik kuratieren, die äh, Spotify-Playlists machen, die YouTube-Playlists machen. Also das, was früher eigentlich mit äh, gebrannten CDs verboten war. Das hat die Musikindustrie heute irgendwie geschafft, an die User zu delegieren und dadurch auch ihr, den Wert ihrer eigenen Musik und ihrer eigenen Copyrights zu steigern. Jetzt haben wir ja in der Musikbranche viele Trends gesehen, mit denen Sie sich arrangieren mussten oder die Sie dann auch adaptiert hat. Das Teilen, das Komprimieren, die mobile Nutzung von Inhalten. Gibt es da was zu lernen für andere Branchen? Ich denke natürlich an die Medienbranche, weil die Musikindustrie ist ja da als erste durchgegangen, durch die Teilsohle und ja, jetzt läuft es ja wieder ganz gut. Ähm, ja, bestimmt, da gibt es einiges zu lernen. Eine, eine Sache vielleicht herausgegriffen: ähm, Mit Kopien kann man ähm, unkontrollierte Entwicklungen, Dynamiken erzeugen. Also, äh, wir erleben das ja fast jeden Tag, wenn Donald Trump äh, irgendwie äh, was loslässt auf Twitter, dann entsteht sehr oft daraus ein, ein Mem, sagt man heute dazu, also eine Entwicklung, ein, ein, ein Kult, eine kulturelle Einheit, die dann von tausenden, hunderttausenden Leuten geteilt und variiert wird. Und ähm, ich glaube, dass man von diesen unkontrollierten mimetischen Entwicklungen ähm, lernen kann, ähm, eigene Inhalte und das Volk zu bringen, und Marketing zu betreiben. Mhm. Also verkürzt gesagt, ähm, durch Kopien können Originale gestärkt werden. Mhm. Wobei das die ähm, Urheberrechtinhaber der Originale nicht immer so sehen. Aber da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen. Ich vermute mal, ihr alle nutzt Streamingdienste, Also ihr vier hier vorne und ihr so auch. Also vielleicht mal Handzeichen wer. Okay, das sieht mir dann doch so aus, als ob ein paar nicht. Dürfte ich die auch noch mal sehen? Ah, okay. Ähm, also die Zahlen sagen ja folgendes. In Deutschland werden nach wie vor erstaunlich viele CDs verkauft. Das macht mehr als die Hälfte der Einnahmen äh, aus. Ich fand es ganz interessant, wir hatten letztlich einen ähm, digitalen Salon zur Bitcoin. Äh, die Deutschen halten noch sehr fest am Bargeld zum Beispiel. Ähm, das scheint mir eine Analogie zu sein. Ein Viertel der Einnahmen wird durch äh, Streaming reingeholt. Downloads machen nur 12 Prozent aus, hatte mich auch überrascht. Und in der Nische blüht das Vinyl, aber beständig. Und der Universal-Chef von Zentraleuropa sagt, Streaming, ähm, wie gesagt, das macht jetzt ein Viertel des der Einnahmen aus, Streaming wird das dominierende Format werden. Ist das richtig, Ariana? Was meinst du? Ähm, ich glaube, dass es ohne Streaming nicht mehr gehen wird. Ich glaube aber nicht, dass es, also ich meine, dominierend ähm, ist es ja jetzt schon oder beziehungsweise wird es, beziehungsweise wie war ja, die Zahl Viertel. ganz genau? Also in Deutschland ein Viertel und ähm, die Hälfte machen CDs aus, die gute Hälfte. Ich glaube, es wird dominieren, also ich glaube, es wird mehr werden. Es wird aber die anderen Sachen nicht ersetzen. Also es wird immer Leute geben, die den, den Sound einer Schallplatte äh, zu schätzen wissen werden oder an den CDs festhalten werden. Und wenn es vielleicht irgendwann keine CDs mehr gibt, dann wird es, glaube ich, andere physische Dinge geben, auf denen man Musik hören kann. Mhm. Ich glaube, ja, ich glaube, dass Streamingdienste dominieren werden, aber sie werden nicht die Alleinherrschaft haben. Trägt sich Widerspruch bei euch oder unterschreibt ihr das alle? Ich gehe mit. Okay. Und ihr? Du sinnierst noch? Ich, ich, ich denke ja, ich würde das ähnlich sehen. <lacht> Georg auch? Ja, ich denke schon. Also Benyl, sagt man zwar, ist so ein bisschen im Aufschwung, aber es wird sicherlich eine Nische bleiben, schon allein, weil die so unpraktisch sind, weil man die nicht mit in die U-Bahn nehmen kann, so wie das Smartphone. Und im Grunde genommen, wenn so eine These aufgestellt wird seitens der Musikindustrie, dann ist das auch so ein bisschen wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil die haben natürlich die Ressourcen dafür, auch das auf den Markt zu drücken, so wie sie damals auch die CD ähm, auf den Markt gebracht haben und Vinyl ab, abgelöst haben damit. Also mhm. ich denke, sie haben die Ressourcen dafür, um das zu machen. Und in zehn Jahren ähm, oder in fünf Jahren vielleicht schon, können wir uns nochmal darüber unterhalten und ich glaube, dann wird Streaming sehr, sehr, sehr dominant sein. Wie ist dann deine Prognose für in fünf oder zehn Jahren, was das klassische Album betrifft? Im Streamingdienst höre ich eine Nummer, einen Hit, einen einzelnen Titel, eher nicht ein Album. Wird es das noch geben oder ist das dann so ein Relikt aus der Platten- oder auch CD-Zeit? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Album weiter existieren wird, weil das Album für viele Musiker einfach die Möglichkeit ist, eine Idee oder ein Stil mal auf 45, 60 Minuten lang auszuformulieren. Und Natürlich wird es auch andere Verschiebungen geben in den Formaten. Es gibt zum Beispiel eine Compilation bei Spotify, wurde die veröffentlicht, die heißt sowas wie 31 Sekunden oder 31 Seconds von dem Label Analog Soul, weil die Mindestdauer für Spotify als verwertbare Tracks liegt halt bei 30 Sekunden. Wir haben halt diese Idee oder dieses Format aufgegriffen und 31 Stücke mit jeweils 31 Sekunden lang veröffentlicht. Also mhm. ich glaube, da sieht man schon, dass die Branche auf diese Formatveränderungen reagiert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Album nach wie vor auch da sein wird. Also die, die Single-Auskopplungen haben ja das Album auch nicht verdrängt. Ja, das stimmt. Da ist immer noch ein Platz frei. Also wer möchte? Möchte jemand? Ihr seid herzlich eingeladen. Aus der Dunkelheit des Raumes, bitteschön. Warte, du bekommst ein Mikro, damit es auch alle mitbekommen. Also man kann schon, es, es kommt immer darauf an, was man vergleicht. Das bist und du vielleicht so nett und stellst dich kurz vor. Ähm ich bin Alexander Könitz, ich arbeite in der Musikdistribution. Okay. Also Deshalb kann ich auch, denke ich, einiges zum Streaming sagen es, und zu den Statistiken. Wenn man sich die Statistiken anschaut, kommt es auch darauf an, welche Kennzahlen man nimmt. In den allgemeinen Statistiken sind es die Umsätze, die, ähm, die dort ansteigen. Und dann muss man ja ganz klar sagen, okay, der Preis, den jemand für eine Vinyl bezahlt oder für eine CD, ist wesentlich höher als ähm, das, was abgerechnet wird für ein, den Stream eines Titels. Mhm. Und damit ähm, hat man schon eine wenn man das betrachtet, ein ganz anderes Verhältnis, wenn man den Preis pro Abspiel, also pro Play oder den Preis pro Kauf sieht, denn dann sieht man, okay, die Nutzung ist Streaming. ja, Die hauptsächliche Nutzung ist Streaming. Was die Umsätze anbelangt, ist es etwas anderes, weil Produzenten wollen ja von etwas leben. ja, Und dann wird dann ganz klar, okay, dieses Ungleichgewicht hat etwas damit zu tun, wie die Musikindustrie und auch die Kreativen sich überlegen müssen, wie sie ihre... Verwertungskette aufteilen wollen. Ja, aber Streaming ist eindeutig halt die Nutzungsart, die sich durchsetzt und ähm, die allerdings dann halt im Vergleich dazu wenig Geld bringt. Mhm. Daran entzündet sich ja auch eine Menge Kritik. Karl Deswegen hatte ich auch vorhin kurz mhm. gestolpert, weil ich eigentlich auch äh, also die jetzt nicht wusste, welche Zahlen das sind oder wo. Ähm. Weil ich auch eigentlich dachte, dass Streaming mehr hat oder das erinnere Okay, Das, das habe ich jetzt, ich weiß nicht mehr, welcher Zeitung entnommen. Oh, keine ein Statistik, die also, du nicht selbst, selbst gewünscht hast. Okay, sagt Herr Churchill. So, dann würde ich jetzt ähm, Kai Bartos gerne äh, zitieren von Kraftwerk, der äh, in einem Interview befragt, also Thema Spotify, ähm, den Satz sprach: Was die Digitalisierung leistet, 30 Millionen Songs verwalten, unser akustisches Weltkulturerbe, kleiner hat er es da nicht, wird da verramscht für nichts. So und in der Tat, das ist ja genau äh, das, was ihr gerade angesprochen habt, die Songs werden verkauft für Bruchteile von Cents ähm, und es ist wohl auch insgesamt etwas undurchsichtig, was dann am Ende rauskommt und wo bei wem anlangt. Verstehst du Ariana zum Beispiel die klagenden Künstler, die sagen, äh, mir bringt das nichts? Finanziell, monetär? Ich meine, Herr Grathaus ist anders abgesichert, aber dennoch. Ich verstehe die absolut. Also ähm, ich habe mich ja viel mit Spotify beschäftigt und ähm, ich muss trotzdem sagen, dass mir nicht ganz klar ist, wie, wie es sein kann, dass dann doch so wenig bei manchen Leuten ankommt. Also es gibt wohl... Ähm, es, also, Spotify hat halt, eine eigene, ähm, hat halt eine eigene Argumentation dazu. Sie sagen, äh, Leute hören es auf YouTube umsonst, die hören es auf Soundcloud umsonst. Wir ähm, haben eine große äh, Kraft darin, Leute aus dem Free-System, was die haben, äh, zu zahlenden Nutzern zu machen, dass man eben die 9,99 im Monat zahlt und dass da sehr viel Potenzial ist, dass das auch noch mehr Leute in Zukunft werden. Und das dann so ähm, in Zukunft, dass dann doch irgendwie dahin kommt, dass die Künstler noch mehr ausgezahlt werden. Und ähm, ich denke aber, es ist natürlich trotzdem noch zu wenig. Und es ist aber die, die gleiche Diskussion, die man immer wieder hört, dass man heute eben nicht mehr mit den Streams oder mit den CDs verdient, sondern dass man versucht, mit Spotify seine Reichweite zu vergrößern und dann eben mit den Konzerteinnahmen und eben äh, Merchandise und so verdient. Aber die Frage, Aber, die du gerade ähm, selber gestellt hast, wo du sagst, ich kann sie nicht beantworten, wie es sein kann, dass so wenig ankommt am Ende, wenn das durch diesen ganzen Trichter durch ist, die würde ich natürlich gerne an euch drei weiterreichen. Habt ihr Ideen, wieso da so wenig dann mal rumkommt? Naja, ich, ich finde, wenn man jetzt über Streaming Du machst eine kleine Kurve gerade, weil ich, was ich gerade im Kopf hatte, weil ähm, ich finde, wenn man über Streaming redet, dann gibt es ja auch verschiedene Arten, also es gibt verschiedene Plattformen und es gibt verschiedene, ähm, die funktionieren jeweils verschieden, die sind unterschiedlich, stecken unterschiedliche Geschäftsmodelle dahinter haben vielleicht auch unterschiedliche Zukunft. Und ich finde es auch wichtig, darüber nachzudenken, wie sind diese Plattformen gestaltet oder wie wollen wir die auch in Zukunft weiter gestalten und was gibt es da für Alternativen und so weiter. Also jetzt nicht Streaming, ist gleich Spotify oder so. Mhm. Also es gibt ja auch Plattformen wie Bandcamp oder so, die, ganz, die auch gleichzeitig einen Kauf anbieten, die ganz anders funktionieren als Spotify nach einem anderen Geschäftsmodell und so weiter, die ich persönlich viel mehr mag und viel... In, interessanter finde auf eine Art. Ich nutze auch Spotify, also so also um, um Musik zu suchen. Ähm, das wollte ich nur einwerfen. Mhm. Und was war jetzt die Frage? nochmal? Die Frage verstanden. war, wie kann es sein? Also die Frage stellte Ariana und sagte, ich weiß gar nicht, wie es sein kann, dass er am Ende so wenig ankommt bei den Künstlern. Wie kann es sein? Also bei Spotify, ich kenne nicht genau das Modell, wie es funktioniert. Ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich, ob man, also es gibt da ja Beteiligungen auch der Major-Labels an den, an den Plattformen, wo dann wieder andere Tarife verrechnet werden, wie für so mhm. einen normalen, nicht damit verbundenen Nutzer. Und ähm, ich, soweit ich weiß, außer, außer wie gesagt Bandcamp, verdient keine der Plattformen mit Musik entsprechend genug Geld, um halt die ganzen Musiker auszuzahlen und ihre gesamte Infrastruktur ähm, zu betreiben und so weiter. Es gibt da die, sind eben außer Bandcamp, nicht nach einem, haben da kein Geschäftsmodell auf eine mhm. Art. Also das funktioniert nicht mit diesen 10 Euro oder 5 Euro, die man da bezahlt. Mhm. Du hattest jetzt implizit schon mal die Frage nach den Alternativen angesprochen. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht hättet ihr welche. Also so eine Kulturabgabe stand mal im Raum, ähm, so quasi pro Internetanschluss äh, was abzudrücken für alles, was man dadurch nutzen kann. Ich weiß nicht, habt ihr andere Ideen, Martin? Ich habe halt eher so erstmal von, von ganz außen betrachtet, würde ich halt auf jeden Fall sagen, dass man immer auch die Möglichkeit hat, da einzusteigen oder nicht. Das muss man schon auch irgendwie sagen. Also Streaming ist nicht gleich irgendwie Musikbusiness. Das würde ich irgendwie. Dass man dann. Wir sind jetzt sozusagen eigenes Label mit so eigenen Entscheidungen und allem drum und dran. Und wir hatten natürlich auch unsere große Skepsis, in Streaming-Plattformen einzusteigen und so weiter. Und haben uns schlussendlich dann dafür entschieden. Ähm, weil dort ganz andere Potenziale mitgeschwommen sind. Leute, die Listen erstellen, auf einmal steht hinter jedem User ein Mensch und man, Menschen suchen Musik von gleichen Musikern. Äh, es mischen sich auf einmal so Clouds und äh, zum Beispiel hat es uns sehr, sehr viel gebracht, um das jetzt mal kurz zu verteidigen. Dass äh, für den Abspiel, das Abspielen eines Songs zu wenig ankommt, das kann man natürlich unterstreichen, aber die, die, die Entscheidung dahinter ist ja jetzt nicht... Also jeder kann sagen, ob seine Musik auf Spotify erscheinen sollte oder nicht. Also dieses Selbstbewusstsein muss man dann, glaube ich, auch irgendwie haben. Weiß ich nicht, also außer ja, natürlich bei den großen Labeln. Ich bin ja. mir nicht so sicher, ob wenn man einen Vertrag bei einem Major-Label Major -Label hat, ob man dann entscheiden kann, ob die eigene Musik bei Spotify gespielt wird oder nicht. Weil Aber wenn, wenn, der, äh, wenn ähm, der Vertrag vorsieht, die komplette Distribution wird vom Major-Label organisiert, dann hängt man damit drin. Wohl war aber dann hat man ja immer noch die Entscheidung, ob man dann auf ein Major-Label geht oder nicht. Also ich finde irgendwo... Vielleicht würde ich dazu neigen, die Kröte zu schlucken. <lacht> könnte ich mir vorstellen, das ist keine unübliche Das kommt ganz drauf an, aber ich weiß nicht, irgendwie reinlaufen in die Tür und klagen ist halt auch immer so eine... Aber die Frage war ja tatsächlich die nach Alternativen, also habt ihr andere so. Ideen, bessere Ideen, alternative Ideen? Ich hatte da noch ganz kurz, wenn ich da einschreiten darf, hast du, also du bist ja bei Spotify zu finden ja. und die Abrechnung von, dem, von den Klicks, die du bekommen hast, die ist wahrscheinlich dann auch schon bei dir eingegangen, fandest du die durchsichtig? Also hast du da durchgeblickt? Das ist ziemlich finster, natürlich. Ähm, da kommen, da sind Werbeaccounts und dann sind die normalen Accounts und keine Ahnung. Ähm, da kann man nur ungefähr ein, eine Zahl festlegen, die da pro Stream abgerechnet wurde und das ergibt dann irgendwas, ich bin da ehrlich, ich, ich sehe dann das, was am Ende irgendwie rauskommt und schaue ungefähr, okay, das scheint ja doch entweder ausgebracht zu haben oder auch, oder auch gar nicht oder so, ja, und Alternativen. Äh, also bei, wir vertreten sozusagen äh, halt natürlich in allem irgendwo was zu finden. Wir haben natürlich irgendwie einen eigenen Shop aufgebaut. Wir merken, dass immer mehr Menschen auch direkten Kontakt mit dem Künstler aufnehmen, ob das über Facebook ist oder irgendwie. Ähm, da freue ich mich natürlich sehr, weil auch viele ähm, unterstützen, entweder direkt nach dem Konzert oder halt auf unserem eigenen Shop, dass sie dann da sagen irgendwie, okay, da, da geht es wenigstens direkt oder so. Also jeder mhm. irgendwie hat eine eigene Entscheidung zu treffen, wo er was unterstützt. Da. Mhm. Also ich meine, Leute hören auch viel Musik über YouTube und ich habe nur gerade äh, eine einzige Zahl, die ich weiß, ist ähm ich bin ein großer Fan von Fest und Flauschig, dem Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann und in einer Folge hat Jan Böhmermann seine GEMA-Abrechnung vorgelesen für den Song Ich hab Polizei, der mhm. glaube ich 17 Millionen Aufrufe hat oder so, mhm. also wahnsinnig viel für Deutschland und hat dann vorgelesen, es waren glaube ich 200 Euro, 300 Euro oder so für 16 Millionen Aufrufe, also da sieht man halt auch... Man kann jetzt nicht sagen, Spotify sind Bösewichte oder YouTube oder so, sondern man muss sich halt entscheiden, wofür man gewillt ist, Geld auszugeben. Und das sowohl als Musikhörer als auch als der Künstler, der sie dann halt zur Verfügung stellt oder eben auch nicht. Und welches Alternativmodell ließe sich daraus ableiten? Ähm also du hast ja gerade ja, Martin ja, genau. gefragt, wie transparent die Abrechnung ist. Genau. Also im Grunde ist es ja dann doch möglicherweise diese Instanz, die diese Abrechnung erstellt, ist ja eine parteiische. Mhm. Also eigentlich müsste das ja eine neutrale Person sein, die sagt, du bist die Plattform, von dir kommt die Musik und ich bin der Babelfisch zwischen euch. Aber mhm. stattdessen gehört die Position des Abrechners zur Plattform dazu. Ähm, letztlich glaube ich, dass man nicht drumherum kommen wird, als Künstler seine Musik ähm, kostenlos zur Verfügung zu stellen und zu hoffen, ähm, dass es durch Bezahlmodelle in der Zukunft, die vielleicht ähm, etwas fairer sind und äh, wo noch mehr beim Künstler ankommt, dann versucht, da etwas äh, noch mehr zu bekommen, aber halt eben einfach seine Reichweite zu verstärken. Ich glaube wirklich, dass es... Ähm, dass es so sein wird, dass wenn man versucht in einer in einer Welt des Internets seine Musik zu verschließen, dass man sich damit keinen Gefallen tut. Hm. Aber das ist halt eben für kleine Künstler schwierig. Ich meine, wie viel müssen die spielen, um davon leben zu können? Aber ähm, ich habe keine Antwort. Also es, es haben viele nicht, glaube ich. Es <lacht> ist, ja. Seid ihr die mit der Antwort? Ich, es gibt ja auch Bestrebungen, alternative Modelle zu entwickeln. Also es gibt zum Beispiel hier in Berlin eine Initiative, also eine Plattform Resonate, heißt die, die, die an, als, also einen Streaming versuchen, einen Streaming-Service als eine Plattform kooperative aufzubauen, an der dann die Künstler, die Hörer, und die Geldgeber mit Anteilen beteiligt sind, wo dann halt die, diejenigen, die den Service nutzen, über die Infrastrukturen entscheiden und nicht die Aktionäre oder was auch immer. Und wo dann auch Modell, also das Modell dort ist so gedacht, dass ein Song, je öfter man den hört, immer teurer wird bis man ihn dann am Ende gekauft hat. Also sozusagen einmal hören, mhm. kostet fast nichts. Habe ich eine einmal hören und, und, also, und Aber wenn man halt einen Song schon zehnmal gehört hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass man eben auch ein großer Fan ist dieses Künstlers und dann kann man halt auch ein bisschen mehr bezahlen. Und also so, solche Plattformen, die versuchen oder Projekte, Start-ups, was auch immer, solche alternativen Modelle auszuprobieren, das finde ich schon sehr interessant und, und sehr wertvoll so und... Ähm, wie viele Chancen das dann nachher hat, wo in so einer Plattformökonomie, wo es schon halt so große gibt, wegen Netzwerkeffekten und was auch immer. Weiß ich nicht, wie das dann aussieht, aber ich finde es auf jeden Fall sehr wichtig und interessant, dass sowas äh, gemacht wird. Habt ihr eine Frage oder setzt sich jemand zu uns? Das wäre ja fast noch schöner. Oder vielleicht keine Frage, sondern eine Antwort vielleicht. <lacht> Oder wärt ihr bereit, tatsächlich so ein Tool zu nutzen wie dieses Resonate und zu sagen, wenn mir der Song wirklich gut gefällt, dann zahle ich da am Ende tatsächlich ein bisschen mehr. Weil, naja, ist natürlich verlockend billig, zum Hörgenuss zu kommen. Möchtest du zu uns kommen? Dann kommt das Mikro zu dir. Mich würde interessieren, wer denn am meisten unter diesen unter diesem neuen System leidet, weil im Moment ja viel darüber geredet wurde, was die kleinen Künstler machen, aber was haben die kleinen Künstler früher gemacht? Da hatten sie vielleicht überhaupt keine Plattform. Und heute, die, die vielleicht weniger verdienen, sind eben die, die Großen, die jetzt dann sich wieder als YouTube-Stars inszenieren, heute im Fahrgastfernsehen, äh, war große hm. Durchsage, Shakira hat mit so und so viel Hits die Milliardenmarke geknackt, wo man sich als Normalo denkt, wie geht das? Ist, das? ist das überhaupt realistisch oder ist das von den Plattenfirmen sozusagen ähm, gefaked? Und ja, meine Frage an euch wäre eben, glaubt ihr wirklich, dass die Kleinen am meisten darunter leiden? Oder ob es eigentlich ähm, ein bisschen inszeniert ist von den großen Künstlern, die jetzt von ihren Millionen Gewinnen von früher nicht mehr ganz so viel profitieren können? Kann ich ja, okay, ich finde, ich glaube, dass es, wenn jemand, also ich glaube eigentlich, dass die, dass das Umfeld für die kleinen Künstler eigentlich sehr, sehr gut ist, weil man halt zum Beispiel über Soundcloud und so weiter einen Zugang findet und eine Plattform hat, wo man halt sich vernetzen kann, wo man mal was ausprobieren kann, wo man sich eine ähm, Hörerschaft aufbauen kann. Und die Großen verdienen eh genug. Ich glaube, so schwierig derzeit ist so dieser Move. Nach oben, also ich glaube, dass es so für den Mittelbau eher schwierig ist, weil da halt dann die Streams und die Verkäufe nicht genug sind, um davon wirklich leben zu können. Also man kann viel ausprobieren und wenn man einmal sehr berühmt ist, kann man auch was verdienen. Aber ich glaube, diese diese mittlere die Mittelschicht also sozusagen äh, der Künstler hat es das, das ist glaube ich eher schwieriger geworden. Weil den was verloren gegangen ist diesem künstlerischen Na, weil, man jetzt, weil man jetzt, weil man jetzt also eben wenn man versucht von seiner Musik von der Musik zu leben. Also wenn ich den den Schritt machen will. Ich habe jetzt Musik veröffentlicht, ich habe schon Fans und ich tausche mich aus und so weiter. Und dann aber zu sagen, jetzt will ich aber mehr Zeit investieren. Und dann, ich meine, du wirst wahrscheinlich, kannst dazu vielleicht was sagen, oder? Aus eigener Erfahrung. Ja, absolut. Also ähm, tatsächlich liegt ja die komplette eigene Entwicklung genau in dieser Kette, wo 2012 das erste Klavier in den Wald geschoben und mit einer billigen Kamera draufgehalten und YouTube als Sender verwendet, um, um sozusagen unter einer ja, es ist eigentlich unter einem Label, unter dem Label YouTube eigentlich ähm, ja, das teilen können. Und dann irgendwann hat man aus Bolivien das erste Wonderful drunter stehen und man wundert sich, wie das passiert. Aber es war auf jeden Fall die Möglichkeit dazu, also das zu verurteilen. Und das Gleiche kann natürlich auch bei Spotify passieren. Und irgendwie auf einmal konnte jeder Mensch, wie du und ich, ich konnte auf iTunes meine Musik stellen und, und hatte damit irgendwie die ersten 20 Prozent so schon im äh, Zuhause, einfach weil ich, äh, ich konnte das sozusagen anbieten. Es sah schon so aus, als wäre alles in den Startlöchern, obwohl man noch mit allen Unsicherheiten allein war. Aber man, man hatte schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, allein äh, irgendwas da aufzubauen. Und deswegen ob ähm, Streaming oder YouTube und das alles drum und dran, dass das jetzt Bezahlmodelle wären. Und das, ich weiß gar nicht, Soundcloud ist ja auch mittlerweile da auch äh, am Überlegen. Ich weiß jetzt nicht genau, aber alles fängt jetzt an diese kleinen Cent-Beträge da irgendwie aufzurufen. Das ist eher die gute Entwicklung daraus, weil YouTube war vorher völlig kostenfrei und die Musik lief da auch einfach so und höchstens die GEMA hat man noch dazwischen gehauen. Die GEMA stand auch im Briefing. Ich habe gedacht, die lassen wir heute Abend mal raus. <lacht> mal gucken. Ähm, ich, wir können gerne weitere Fragen zum äh, Streaming auch erörtern. Ich würde aber jetzt tatsächlich... Da wir ja dich, Georg, hier sitzen haben und du ja ähm, für das Recht auf Remix äh, stehst, darauf gern zu sprechen kommen, die Einleitung war ja auch entsprechend. Ich habe es gesagt, du arbeitest, du bloggst Jäger und Sampler, arbeitest für iWrites-Info und hast an diesem Manifest Recht auf Remix mitgearbeitet. Wir haben euch allen vorab ein paar Fragen geschickt oder so Halbsätze mit der Bitte, die zu vervollständigen. Und du hast geschrieben, das Recht auf Remix sollte es uns allen ermöglichen, uns kreativ und digital auszudrücken. Gilt das ohne Limits oder gibt es da Einschränkungen? Welche Art von an welche Art von Einschränkungen denkst du Also da? ist das ein absolutes Recht oder eins, das ähm, mit legitimen also, Gründen so oder so eingeschränkt werden könnte? Also was wir, was wir fordern von dieser Initiative, ähm, ist äh, so eine Art äh, Schrankenregelung im Urheberrecht äh, zu verankern, also eine Ausnahme des Urheberrechtsschutzes, mhm. äh, ähnlich wie das Zitatrecht dass es also Wissenschaftlern oder Journalisten oder Autoren eben gestattet, Ausschnitte aus, aus anderen Texten zu zitieren und sowas Ähnliches fordern wir quasi auch für Remixing. Und Remixing ist da sehr weit gedacht, also es geht jetzt nicht nur um Musik, sondern äh, auch um jegliche Medienmaterialien, mhm. ähm, die ja sehr gefügig äh, geworden sind. Also mit denen jeder, der einen Computer oder ein Smartphone oder ein Tablet hat, äh, mittlerweile rumspielen können. Und ähm, gleichzeitig hat sich aber die, ähm, äh, also mit dieser Steigerung der Re Reproduzierbarkeit, mit, mit der Fähigkeit Kopien in, in Umlauf zu bringen und, und herzustellen, hat sich aber auch ähm, quasi das Gegenstück dazu äh, immer weiterentwickelt, nämlich die Einschränkung der technischen Reproduzierbarkeit durch Digital Rights Management, durch stärkere Urheberrechtsauslegungen, ähm, durch äh, Content-ID, also Möglichkeiten äh, Musik oder äh, Samples oder Remixes einfach runterzunehmen mhm. und ähm, oder dagegen anzukämpfen. und in dieser Entwicklung sozusagen ist Recht auf Remix verortet und ähm, möglicherweise haben wir morgen ab 9 Uhr, wenn, das, äh, wenn der Bundesgerichtshof äh, dann seine Entscheidung zum Sampling äh, vorlegt, möglicherweise so eine Art Recht auf Remix oder zumindest ein Urteil, das Züge äh, einer solchen Schrankenregelung aufweist. Bist du optimistisch? Ehrlich gesagt, ähm, ich habe gar keine Ahnung, das war beim Letzten Mal, also letztes Jahr beim Bundesverfassungsgericht, als die Entscheidung gekommen ist. Ich war auch ziemlich von den Socken. Und da es zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Bundesgerichtshof immer so eine kleine Konkurrenzbeziehung gibt auch, also die schieben sich sozusagen die Urteile auch gern mal ein bisschen hin und her, kann ich mir gerade überhaupt nicht ausmalen, wie das Urteil morgen ausfallen wird. Also es könnte sehr restriktiv für Remixing sein, es könnte aber auch sehr liberal sein. Mhm. Du hast ja gerade die Analogie gezogen ähm, zum Zitationsrecht. Ne? Äh, wie sähe das denn dann konkret aus? Also welches Zitat in welcher Prägnanz oder Länge ist dann zulässig und welches ist es nicht? Weil da gab es ja im, im wissenschaftlichen Sektor genau die Auseinandersetzungen darüber, äh, um die Kenntlichmachung, die dann auch noch so ein Aspekt wäre. Also äh, bei, bei Recht auf Remix sind quasi drei Rechte gefordert, nämlich die, die stufen sich ab in dem Grad äh, äh, quasi von sehr amateurhaft zu professionell. Mhm. Und das basalste Recht wäre, das Recht, Werke bei der Nutzung zu verändern und das Ergebnis öffentlich zugänglich zu machen. Also das Beispiel ist hier Hintergrundmusik im Handyvideo. Ähm, da ging äh, eine, ähm, eine Situation voraus, dass eine Mutter ihr Kind gefilmt hat, und im Radio lief Prince, mhm. und dann wurde das Video hochgeladen. Es war so 30, 45 oder 60 Sekunden lang. Und Prince bzw. Seine, seine Plattenfirma hat sich dann darum gekümmert, dass dieses Video wieder runtergeladen wird. Mhm. Also sowas soll dann möglich sein. Das zweite Recht wäre, das Recht Remixes von bestehenden Werken zu erstellen und diese öffentlich zugänglich zu machen. Zum Beispiel haben wir hier aufgeführt einen Fake-Trailer einer Fernsehserie. Mhm. Ähm, und das dritte Recht wäre quasi die Lizenzierungspflicht, das Recht gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung, Remixes auch kommerziell zu verwerten. Das heißt, der Urheber würde einen Obolus bekommen für die Nutzung. Absolut, exakt. Ja, mhm. Wir haben ja mit, dem, mit der Coverversion haben wir eine ähnliche Situation. Also wenn ich als Musiker von Martin zum Beispiel deine Musik, die du in deiner Komposition fixiert hast, eins zu eins nachspiele, Text exakt so nachsingen, Melodie, Rhythmus, Länge und so weiter, alles gleich. Und du hast das Lied bei der GEMA angemeldet, dann bekommst du Cash. Aber wenn ich jetzt einen Ausschnitt von einer Sekunde von dir nehme und du möchtest dagegen vorgehen, dann hast du bis jetzt oder bis letztes Jahr eigentlich, bis zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts, eigentlich das Recht ähm, auf deiner Seite und gegen dieses Ungleichgewicht mhm. möchten wir angehen. Also es kann unserer Meinung nach halt nicht sein, dass man äh, Coverversionen per äh, automatisierten Lizenzsystem halt sehr einfach abrechnen kann und sowohl der Originalurheber als auch der Covernde hat was davon. Mhm. Aber beim Sampling hat man so eine hyperregulierende ähm, ähm, Rechtssituation, die noch dazu, dazu führt, dass man in der Regel äh, das Leistungsschutzrecht der Verlage und das Urheberrecht der Produzenten oder Komponisten einholen muss. Und wenn eins davon nicht eingeholt werden konnte, dann scheitert es. Mhm. Das, das ist der Ansatzpunkt. Andrea, ja, du hast uns geschrieben, ganz kurz, gleich, du hast uns geschrieben auf dieselbe Frage, das Recht auf Remix sollte an kulturelle Praktiken angepasst sein. Wie sieht das dann aus? Denn die sind ja überall unterschiedlich. Ja, da habe ich mich so ein bisschen aus der Frage was vielleicht rauslaviert. Weil ich, nee ich habe ich habe mir dabei ich habe darüber nachgedacht. Ich habe mir jetzt auch gestern Abend dann noch mal ähm, auf das Briefing hin die Website noch mal genau angeschaut und ähm, ich ich finde ich denke auch, dass ähm, also es wird ja viel also das ist ja eine gängige Praxis zu Remixen und äh, Musik zu nutzen und ich finde, dass das Recht halt dieser Praxis entsprechen sollte. Ich, ich weiß nicht, ob ich da Also ich, ich denke, es sollte eine Möglichkeit geben für einen Künstler zu sagen irgendwie, nee, das will ich aber nicht. Im, aber vielleicht ist es halt eben andersrum. Also das Jetzt ist es ja so bei Default, ich muss fragen. Aber vielleicht könnte es ja umgedreht sein, ich kann es machen und man kann sich dann im Nachhinein irgendwie noch beschweren oder so, wenn das halt wirklich eine, eine Nutzung ist, die man überhaupt nicht äh, haben möchte oder so. Ja, Weiß ich nicht, du jetzt, wie ihr das, wie ihr das äh, seht, also das, so habe ich darüber nachgedacht, aber das ist halt sich, ähm, weil es ist ja sowieso eine Praxis, es entstehen ja auch ganz viele Remixe, die nicht unbedingt abgesprochen sind, die dann trotzdem... Ja, der konkrete Fall, eben ein paar Töne Kraftwerk in einem genau. Sabrina Settlers Song. Ja. Ne? Da sagt natürlich Kraftwerk, also bitteschön, das ist Weltkulturerbe und wird nicht irgendwie von dem da vermatscht. Da würdest du sagen, hat Kraftwerk das Recht zu sagen, nee? Ich vermute, du, Georg, würdest sagen, das, ob es einem schmeckt ich, oder nicht, ist dann halt Ich so. würde halt, ich würde, na ja, ich ich würde sagen, in einem, in einem begründeten Fall könnte man sagen, nee, wenn ich sage, das ist Weltkulturerbe, das darf man nicht, das wäre für mich jetzt kein Argument, <lacht> aber bitte wenn ich jetzt nicht Kraftwerk zum Weltkulturerbe ja. machen. <lacht> ja. ja, das machen die ja schon selber, aber was würdest, was würdest du denn sagen? Ähm, hätten die das Recht auf Veto, von dir aber nicht? Äh, nein, also wenn man wenn, wenn das so verankert, wie wir das hier formuliert haben und wenn man auch die äh, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu befragt, dann vermutlich eher nicht. Also das Bundesverfassungsgericht hat ja auch so ein bisschen einen Maßstab äh, dazu angelegt, den hat es aber auch so ein bisschen versteckt. Äh, oh, du hast das Rechtsgutachten dabei. Hab ich äh, ich habe ihn mir <lacht> zumindest kopiert und zwar also es hat die Entscheidung des Bundesgerichtshofs widerrufen. Das heißt, das ist eigentlich noch kein richtiges Urteil in dem Sinne, sondern es ist nur die Aufhebung eines Urteils. Und die Kriterien für ein nicht genehmigungspflichtiges nicht genehmigungspflichtige Sampling wären dann, existiert eine Konkurrenzbeziehung zwischen dem originalen und dem derivativen mhm. Werk? Also würdest du quasi wirtschaftlichen Schaden davon nehmen, wenn dich jetzt keine Ahnung, Rammstein, Remixed oder Martin. Ähm, würde das, ja, das macht sicherlich einen Unterschied. Ähm, würde das neue Stück dem alten wirtschaftlich schaden? Das geht in die gleiche Richtung. Ähm, welche Menge wurde aus dem alten Stück in das neue kopiert? Also bei dem Kraftwerk ähm, pellem file geht es ja um eineinhalb Sekunden. Ähm, das ist quasi ein Loop bei 100 BPM oder so. Das ist nicht besonders viel. Und äh, welche Bekanntheit hatte das alte Werk und auch wie sehr unterscheidet sich das alte vom neuen Stück? Ähm, bei, bei, Pel, also bei dem äh, Song Nur mir von äh, Moses Pelham muss ich sagen, ähm, auch wenn ich jetzt die Musik von ihm persönlich nicht so schätze, er hat definitiv ein transformatives neues Stück geschaffen, weil dieses Sample taucht halt am Anfang in 16 Takten auf und dann kommen neue Spuren dazu und dann ist es im Grunde genommen nicht mehr hörbar und das ist halt ein Teil, ein, ein kurzer Ausschnitt in verschiedenen Spuren ähm, untereinander und damit ist ein neues Werk ähm, entstanden und und kein Widerspruch möglich und, anhand all dieser diesen, Kriterien nee okay Martin und darf du darf ich noch eine Sache dazu ja, sagen bitte. weil ähm, du hattest gesagt dass die dass das Recht ähm, den Praktiken entsprechen muss. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, jetzt haben wir eine Entscheidung, die ungefähr den Stand vor 10 oder 15 Jahren an musikalischer, ästhetischer, technologischer Entwicklung entspricht. Ähm, das heißt, das Recht hinkt jetzt schon etwas hinterher. Wenn wir jetzt eine Entscheidung machen, die dann vielleicht in 10, 15, 20 Jahren, äh, also das Recht meiner Meinung nach sollte quasi nach vorne gerichtet sein, und ähm, auch dem Rechnung tragen, dass technische Reproduzierbarkeit sich nicht wieder umkehren lässt. Das in, in fünf Jahren werden alle sechsjährigen wahrscheinlich ein Smartphone haben ähm, und deswegen meine ich, sollte man es eher in die Zukunft richten ähm, und diese Praktiken, die jetzt, jetzt gerade im Schatten stattfinden, im Schatten des Urheberrechts in der, im Underground un, unbemerkt sozusagen unter dem Radar, dass die nach oben geholt werden können und auch wirtschaftlich fruchtbar gemacht werden können, damit ähm, äh, sowohl die gesampelten als auch die Samplenden ähm, davon profitieren können. Martin, du wolltest vorhin noch mal in, in diesen Strang. Ja, das war kein direktes Reinkrätschen. Ich wollte nur, äh, eigentlich nur fragen, ob diese ganzen Aufrufe auch mit Verweisen ja. verbunden sind. Also ist äh, für dich die, die Form des Remixes auch damit verbunden, dass dieser Mensch oder die diejenigen, von denen man genommen hat, erwähnt wird? Also das wollte ich jetzt nur noch mal wissen, weil das ist die ganze Zeit noch gar nicht gefallen. Also ist das Verweis oder ist das ein... Ja, das ist darf halt man die Wörter dann einfach... ist halt keine erwähnen? Doktorarbeit, wo du so wie bei ja. zu Gutenberg sagen kannst, steht es nun unter der Linie unten oder nicht? Aber also sollte man es im Booklet erwähnen? Aber wenn wir streamen, haben wir kein Booklet mehr. Ich denke, das würde dem... Ähm die, diesem Geist aus der Musikkultur, dass man sich gegenseitig Respekt zollt, durchaus entsprechen und wir haben ja momentan auch schon die Situation, dass wenn es lizenziert ist, dann steht da dran, äh, contains a sample of, ähm, nur weil das weil halt wahrscheinlich, keine Ahnung, 60, 70 Prozent der gesampelten Musik nicht lizenziert wird, kann man es halt auch nicht draufschreiben, aber ich wäre sehr dafür, äh, Quellen zu nennen, äh, wie das dann die Produzenten sehen, die vielleicht auch ihre Quellen schützen wollen. Das ist dann wieder eine andere Sache. Aus welchem Interesse sollten Sie die schützen wollen? Ich habe dich gesehen, aber diese Frage noch. Aus welchem Interesse sollte ich die schützen wollen? Ist das nicht... Also ich meine, damit zeige ich ja auch, in ja. welchem musikalischen Reichtum ich mich bewege, welche Bibliothek ich im Kopf habe. Ja, absolut. Ich würde sagen, dass Musikproduktion und ich spreche jetzt hier von Genres wie Hip-Hop oder elektronischer Tanzmusik oder so, das sind natürlich Kulturen, die sind auch nicht komplett widerspruchsfrei. Also da spricht jetzt nicht der Aktivist in mir, sondern der Soziologe, der das erforscht und mit dem Aufstieg von Hip Hop zum Beispiel, also einer hochreferenziellen Musik, mhm. kann man auch gleichzeitig sehen, wie Produzenten ihre Quellen, ihre Samples halt schützen, ganz einfach aus dem Grund, dass andere konkurrente Produzenten nicht quasi die gleichen Quellen benutzen können, weil weil ähm, die Suche und das Entdecken und das ähm, quasi das Aufstöbern von altem, mhm. tollem Funk, Soul und so weiter, das hat so einen hohen Stellenwert in vielen Sparten von Hip Hop. Ähm, dass da so eine Geheimniskrämerei drum gemacht wird. Also das ist so ein, das ist so ein innerer Widerspruch. Ich, man könnte vielleicht auch informelles Urheberrecht dazu sagen, weil die das Quellen ist geschützt werden. aber schon werden. ein bisschen absurd. Ich verstehe natürlich, wenn ich eine Goldmine habe, dann würde ich dir jetzt auch nicht die genauen Koordinaten durchgeben. Äh, aber ich vermute mal, es gibt halt einfach ganz schön viele Goldminen. Also ich kann ja überall graben. Und die äh, technische Reproduzierbarkeit hat auch ähm, quasi diesen Prozess des Deküvrieren, also das also Entdeckens und Aufdeckens von Samples auch wieder erleichtert, weil so Datenbanken wie whosampled.com, da werden äh, User-Generated-Content-mäßig also Samples eingetragen mhm. und jeder kann die einsehen. Früher kursierten also so Bücher, wo drin stand, wer hat wen gesampled mhm. und so weiter. Ähm, heute ist das quasi in Datenbanken. Ähm, alles festgehalten und jeder kann dazu beitragen. Und natürlich ist das in gewisser Weise eine absurde Situation, aber Kulturen entwickeln, wenn sie sich etablieren, nun mal irgendwann einen konservativen Kern und wollen Dinge schützen. Und so progressiv sich Hip-Hop manchmal auch gibt, so konservativ ist das Genre eigentlich auch. Interessanter Aspekt, du hast deine, deine Hand gehoben schon seit Längerem. Du darfst auch zu uns kommen. Wir brauchen eigentlich immer so einen Clarkör aus dem Publikum, den wir platzieren und der dann vorkommt und den Weg ebnet. Ich glaube, wenn einer sagt, ich bleibe lieber hier, dann denken die anderen nicht ab. Ja, was, was Wer bist du denn und äh, aus welchem Orbit sprichst du? Ich bin Niklas, ich bin auch Musiker, ich habe eine Band, Still Parade. Ähm, was, was mich interessiert, ist so ein bisschen mit, diesen, mit der Sample-Freigabe, was du gerade meintest. Da müsste man ja im Prinzip auch eine, eine Tarifstruktur etablieren. Weil selbst wenn jetzt Kraftwerk nicht mehr Nein sagen könnte, können sie ja praktisch auch sagen: Wir, ähm, klar kannst du unser Sample haben, aber das kostet jetzt 4 Millionen oder sowas. Und dann sagt man. Was auch ziemlich oft passiert. Ja, ähm. also das ist ja praktisch auch noch eine eine Riesenhürde, die man dann, also wenn man praktisch diese Freigabe oder dieses Recht auf Remix haben will. Ja, das war ich, ich stimme dir vollkommen zu. Es ist, ähm, deswegen ist das in dem, ähm, also ich schätze, die äh, Richter vom Bundesverfassungsgericht haben sich diese Frage auch gestellt, weil die Antwort, die sie hier geben, also mit diesen Kriterien, die, die sind quasi so weich, aber auch so hart gleichzeitig, dass man alles, also dass die Spielraum für Interpretationen bieten. Und man könnte, also ich finde, ähm, es wird auch keine Entscheidung geben morgen sicherlich, die sagt ja, 0,9 Sekunden samplen ist okay, ab 1,0 Sekunden musst du zahlen oder so. So bin ich mir sicher, wird es nicht geben, weil, ähm, äh, weil äh, es, es gibt äh, Samples, die länger sind, irgendwelche Strings, die äh, sind wundervoll eingesetzt und dann gibt es äh, Samples, die vielleicht nur eine, nur eine Kickdrum sind, die aber so charakteristisch ist, ist die ein sehr kurzes. Also, das ist schwierig, da eine eine zeitliche Begrenzung festzulegen. Gleichzeitig ist es auch sehr schwierig zu sagen, ähm, okay, ich habe jetzt ein Sample und insgesamt habe ich sechs Spuren in dem Track. Also teilen wir das einfach durch sechs und der Gesampelte kriegt hier ein Sechstel. Das, das ist auch sehr schwierig, weil dann bin ich mir sicher, was dann passieren würde, ist, dass dann Produzenten einfach 100 Spuren in ihre Tracks einbauen und dann nur noch ein Prozent abgeben. Aber fürs Covern gibt es praktisch diese, so eine feste Struktur, oder? Ja, aber beim Covern hat man ja auch nur einen Track, den man äh, deriv derivativ verändert und nicht mehrere. Aber es ist, es ist in der Tat ein großer, ähm, großer Kasus, Knaxus. Ähm. Hast du denn eine Idee? Das nee. Problem ist beschrieben. Hast du einen Lösungsvorschlag? Ich denke da schon seit drei Jahren drüber nach. <lacht> du hattest dich aber eben so vorgebeugt, Ariana. da hatte ich das Gefühl, du willst dich bemerkbar so. machen und also, da vielleicht rein. Ich habe ich hab ihm nur sehr aufmerksam zugehört. Ja. Ach so, okay. Ich, genau, also gerade bei, ähm, bei, dem, bei dem Zitieren sozusagen. Ach so, ich muss ja hier reinreden. Ähm Nee, ich habe nur darüber nachgedacht, dass man, wenn man Musik auch als Text sieht zum Beispiel, ähm, dann ist es in einem guten Artikel, der seriös gearbeitet ist, ja auch so, dass man den aus eigener Kraft macht und schreibt. Und manchmal aber eben dieses Expertenzitat, das noch perfekt abrunden würde. Und dann macht man als seriös Arbeitin, Arbe arbeitender Journalist ja auch den Schritt, dass man die Person anfragt, das zitiert, äh, dem das vielleicht zum Gegenlesen gibt. Und genauso kann man das ja auch ähm, als in der Musik sehen. Ja, wobei die Probleme ja auch schon angesprochen sind, ne? was dann vielleicht dagegen steht, Rieke, du äh, bist nach vorne gekommen, Applaus dafür. Ja. <lacht> und hast jetzt die, ähm, hast jetzt die Bezahlidee entwickelt, wie das zu monetarisieren und abzurechnen ist. Oh, nee, so weit würde ich nicht gehen. Eigentlich wollte ich erst noch kurz auf die Frage von Niklas antworten. Das meinte ich damit. Ja, also ja, gut, wie, aber wie, wie dröseln wir es auf? Wie viel Prozent mhm. wovon? Nee, das wer? kann ich nicht sagen. Wie viel Prozent von was? Ähm, ich, eigentlich hast du ja ich wollte kurz noch darauf eingehen, dass du gesagt hast, dann kann Kraftwerk ja sagen, für vier Millionen ähm, kannst du das dann sampeln. Aber das ist ja gerade der Witz und darauf ist das Bundesverfassungsgericht eben auch eingegangen dass überhaupt diese Frage, da, diese, was du vorhin auch meintest, dass zu, überhaupt zu entscheiden, ob mein, meine Musik gesampelt werden kann, dass das eben mir eine äh, totale Machtposition verleiht, in der ich dann eben auch die Höhe festsetzen kann. Und auch das, sozusagen, dass überhaupt diese Entscheidung beim Rechteinhaber verbleibt, eben die Grundrechte von dem derivativen Künstler einschränken mhm. kann. Und dass das somit so eine Art Recht auf Remix ähm, diese Frage eben aus der Hand geben muss. Also was das Bundesverfassungsgericht vorschlägt, so ganz leicht anteasert als Möglichkeit für den Gesetzgeber, ist ähm, eine nachlaufende Vergütungspflicht. Also dass man erstmal umsonst samplen kann, aber dass der Gesetzgeber sagen könnte: Gut bei erfolgreichen, bei super erfolgreichen mhm. Samples dann wird irgendwann kickt dann eine Vergütungspflicht rein, ja, die natürlich im besten Fall kollektiv irgendwie über eine Verwertungsgesellschaft ab gerechnet werden würde, damit das nicht so ein Mordsaufwand ist und man gerade diese Transaktionskosten, die aus der individuellen ähm, Aushandlung entstehen und die auch durch Sampling-Datenbanken irgendwie nicht ganz ausgeräumt werden konnten, dass man die dadurch beseitigt. Aber natürlich, das ist, jetzt kann man nicht von heute auf morgen sagen, das ist die Höhe der kommerzielle Erfolg und so weiter und das ist eh nicht was, was sich aus dem Recht so ergibt, sondern das ist dann wirklich eine politische Entscheidung. Und die will ich jetzt hier auch nicht, mhm. die Zauberlösung, geben. Äh, die Praxis hat das ja immer schon gemacht. Willst du vielleicht aufs Mikro warten? Ja, ich kann, Du kannst dich auch jetzt hier hinsetzen. Ich war eigentlich fertig. Die Praxis hat das ja immer schon gemacht. Also, äh, Wer bist denn du? Äh, alt, nein Quatsch. Also früher Specs, jetzt Rolling Stone. Ähm, nein, aber die Praxis Look, hat das ja immer schon Kollege. gemacht. Äh, solange eine aus dem Kofferraum äh, verkaufte 12-Inch, 500 äh, Coldcut, also die wurden dann irgendwann mal Stars, aber solange die Underground waren, haben die alles gesampelt, was nur ging, wenn man erfolgreich wird. Es äh, ist ja immer, wenn du mit äh, 500 Platten verdienst du kein Geld, wo willst du was abrechnen? Wenn irgendein Sample fünf Millionen mal verwendet wird, gibt es einen Geldwerten-Rechtsstreit und äh, das ist so aus der Early-Sample-Zeit. Das wird jetzt äh, digital nachgeholt. Aber diese Praxis, erst mal machen, dann mal gucken, gilt immer noch. Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also ich führe ja eine Menge Interviews mit Musikproduzenten hm. im Rahmen meiner DIS. Ja. Ähm, und also die meisten, die mal ein Problem hatten mit Copyright hm. ähm, und die quasi... Äh, wenn sie irgendwie was hochgeladen haben oder irgendwie einen, einen Verstoß ähm, gemeldet bekommen haben und Schwierigkeiten bekommen haben. Äh, die werden dann wirklich vorsichtiger und das beeinflusst auch teilweise ihre anderen Entscheidungen. Aber und das betrifft ich rede auch von 1988. So, ja gut, aber das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, dass das Recht, äh, so wie es jetzt gerade entwickelt wird, ähm, auf... Äh, also quasi den Praktiken vielleicht Rechnung trägt, die vor 10 oder 15 Jahren aktiv waren, aber dass wir eher nach vorne denken sollten. Und das, was 88 vor 29 Jahren stattgefunden hat, das ist ähm, absolut wichtig für die Entwicklung von Hip-Hop gewesen und von House Techno und so weiter, aber äh, Internet und Digitalisierung und ähm, Tauschbörsen, Spotify, Soundcloud, YouTube und so weiter. Es hat einen enormen Schub in der technischen Reproduzierbarkeit gegeben. Also digitale Reproduzierbarkeit ist was anderes, als 500 Platten aus dem Kofferraum zu verkaufen. Ja, das stimmt. Früher war man nicht so, wenn die 500 Dinger weg waren, warst du so raus aus der Nummer. Genau, und das hat sich geändert, weil es heute eben viel leichter geworden ist, die Dinge auch retrospektiv nachzuvollziehen. Deswegen also die Vergleichbarkeit von Musik ist ja auch enorm gestiegen durch technische Reproduzierbarkeit, also durch Shazam, Content-ID, durch Internetforen, wo Samples ausdiskutiert werden, wer hat was gesampled und so weiter. Und das ist eine Entwicklung, eine Dynamik, die sich halt die um einiges ähm, stärker ist als das, was vor 29 Jahren im Schatten oder im Underground passiert ist. Ähm, dieses äh, kräfte das du vorhin angesprochen hast, ähm, das ist ja wahrscheinlich der, das, wo es die häufigsten oder dollsten Rechtsstreitigkeiten gibt. Also äh, ich bin Kraftwerk oder ich bin U2 und ähm, kann natürlich eine Horde Anwälte losschicken und Spürnasen, die zum einen die Samples aufspüren, dann kommen die Anwälte hinterher und ich muss mich damit gar nicht befassen, das erledigen andere für mich. Habt ihr denn vielleicht, ihr müsst es mir ja nicht in, in Cents und Euro sagen, aber eine Idee, wie man dieses Ungleichgewicht äh, dann eher wieder in Gleichgewicht bekommt? Also ab wann ist der Verkauf so, äh, ja, so prägnant und, und bringt so viel Geld rein, dass ich als die, die das ursprünglich erfunden hat, sagen könnte, jetzt gib mir mal davon ab? Also habt ihr irgendwelche Parameter, Kriterien, wo ihr sagt, okay, dann kippt das. Dann wird es relevant. Also, ich habe äh, das Gefühl, heute werden gerne Kennzahlen oder so gewünscht, aber ich glaube, so richtig. Nee, das musst kann du mir nicht in, in, nicht in Zahlen sagen, aber äh, vielleicht in diese Richtung denken. Du sagst ja, ähm, der Gesetzestext müsste nach vorne äh, denken und das geht ja nicht in dem, der Kennziffern bringt, der, der muss einen Rahmen schaffen. Welcher Rahmen könnte das sein? Also der rechtliche Rahmen wurde ja schon so ein bisschen äh, skizziert. Also die, das, die, die, diese Kriterien stellen ja das Verhältnis von originalem und derivativem Werk in den Mittelpunkt. Also äh, wie ist die Beziehung zwischen gesampelten und samplendem Werk? Ähm, und da, äh, da gibt es sicherlich Ansatzpunkte, das zu machen. Ich habe allerdings jetzt noch keinen konkreten Vorschlag. Ich, ehrlich gesagt, ich warte auch so ein bisschen darauf, was der Bundesgerichtshof dann morgen verkündet, weil wir, ich habe jetzt in einem Jahr in diesem Gap quasi zwischen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs morgen, habe ich so viele Meinungen, auch divergierende Meinungen gehört, die hauptsächlich Einschätzungen waren und Vermutungen, Spekulationen und Morgen werden wir vermutlich so wie Rechtssicherheit haben und dann wird man damit arbeiten, denke ich mal. Es sei denn, es geht, wie eingangs gesagt, dann nochmal in die Verlängerung. Wie wäre es denn für euch beide, die ja auch als Musiker arbeitet? Was wäre denn für euch der Punkt, wo, ähm, bis zu dem ihr euch geschmeichelt fühlt äh, und wo ihr dann danach denkt, no, ja, da hätte ich aber auch gern was von ab? <lacht> Sehr gern. Äh. Ich weiß nicht, es klingt alles nach, wenn man schon drei Jahre darüber nachgedacht hat, dann ist natürlich die, oder es muss irgendwie eine einfache Lösung daher und die ist bei, bei mir persönlich jetzt irgendwie mit der normalen Anfrage verbunden und dann wird sich darüber unterhalten. Natürlich kann ich jetzt glücklicherweise für meinen Verlag sprechen und das ist wahrscheinlich die furchtbare Kette, die andere dann ewig gehen müssen, wenn sie irgendwas anfragen und dann will der Verlag natürlich Geld und... Der Künstler will nur Respekt. Also letzten Endes weiß man genau, was, was beide wollen und da äh, kommt die Anfrage hier, ich habe hier einen Remix für dich gemacht. Also ich finde das immer toll. Also ich stehe immer. Remix ist echt Wahnsinn, wahnsinnig schön, weil es immer noch mal eine Rezension auf so einer anderen Ebene ist. Es ist nicht einfach nur jemand, der mit dir an einer Atheke sitzt und... Äh, dein Leben einschätzt, sondern schon irgendwie äh, noch auf einer musischen Ebene nochmal äh, wird das eingebettet, das, was du da gesagt hast und verstanden oder weniger verstanden oder wie auch immer, das ist gar nicht wichtig. Okay, und neben dieser Wertschätzung, die finanzielle Wertschätzung, wo würde die einsetzen? Dann, wenn da eine kommerzielle Verwertung mit einhergehen soll. Also wir selbst hatten das Problem mit, mit einer damaligen Band, in der ich gespielt hatte. Wir haben die Musik immer... Sehr klein gehalten und, äh, und dann kam ein Holländer und hat eine Bassdrum drunter gepackt und hat ähm, ja, damit so einen 18-stelligen YouTube-Ding gemacht und hat äh, so Plattenlabel und alles drum und dran. Ähm, das war uns aber auch egal. Also, <lacht> okay, ich dachte, ähm, jetzt kommt's. <lacht> es, es war Mist. Die Musik... Fand ihr ist völlig, ja, aber es ist ja völlig klar, dass in dem Moment, wo er das mit dem roten Filzstift nochmal einen Kreis drum malt, dass das völlig ersichtlich wird und äh, eine komplett andere Musik. Ich dachte, ja, ähm, klar, wir, er hätte uns fragen können. Weil, sollen. Sagen wir sollen. Ja, also ich glaube, das wäre gar nicht falsch gewesen. Wir hätten da überhaupt nichts dagegen gehabt, aber es ist irgendwie blöd, das dann irgendwo zu finden. Und ich meine, bei diesen eineinhalb Sekunden, ich meine, man kann doch da auch kurz vorher fragen, ey, wir haben da dieses Stück Synthi. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das, also außer natürlich der Verlag, der Geld daraus machen will, aber dass der Künstler dann sagt, mm, eineinhalb Sekunden. Und dann wird ein Vertrag gemacht für die eineinhalb Sekunden und dann so ungefähr. Also es kann doch eigentlich nur auf dieser vertraglichen... Gegenüber sitzen und mal kurz telefonieren. Man kommt wahrscheinlich nicht umhin, einfach mal miteinander zu sprechen, wenn man schon Remix... Was ja. würdest du sagen? Das, äh, das kann ich unterstreichen. Also ich meine, ähm, ein Musikstück eines Künstlers ist ja immer ein Kunstwerk. Und auch wenn in der... Nicht immer. <lacht> sagen wir mal, es, es sei ein Kunstwerk, manchmal. Ähm, und ähm, ich weiß, dass durch die Verfügbarkeit des Internets und so irgendwie de, der Eindruck suggeriert wird, das ist in der Welt und das gehört irgendwie jedem. So ist es aber nicht. Es gehört schon immer noch der Person, die der Urheber ist. Und es wäre schon sehr nett, wenn die gefragt werden würde. Und zwar nicht nur bei einem Fall, wie, dass die AfD das irgendwie als Werbespotmusik nimmt oder so, sondern auch in so einem Fall, wo einer eineinhalb Sekunden haben will. Weil wenn ich irgendwie jemanden zitieren will in einem Text, dann frage ich den auch vorher. Und ich finde, dass das der richtige Weg sein sollte. Wenn man denn jetzt halt irgendwie Kraft weg ist und sagt, wir sind... Kultur, Weltkulturerbe und wir wollen nicht eineinhalb Sekunden rausrücken, dann finde ich, dass sie das trotzdem sagen dürfen, weil die haben das gemacht. Und wenn ich, wenn ich, weiß ich nicht, ein Maler bin oder so und ein Bild gemalt habe und dann kommt jemand und sagt, das Bild ist echt super, kann ich bitte den Baum aus der Landschaft rausschneiden, weil den würde ich jetzt gerne woanders reinpacken, jetzt mal so gesehen, dann muss man da auch vorher fragen. Und ich finde dass ähm, wenn man eben äh, in, in der Musikbranche ist und du hast es vorhin ja auch schon gesagt, dass der gegenseitige Respekt ist, dass man sich dann auch geehrt fühlt, geschmeichelt fühlt und wenn man merkt, okay, der hat irgendwas da gesehen oder irgendwie einen Aspekt äh, weiter verwertet und das muss auch genau der Aspekt sein, deswegen möchte er diesen Teil in seinem Lied haben, ist das, ist das vollkommen in Ordnung, super, aber eben vorher fragen und dann ist das die, die saubere Vorgehensweise. Okay, jetzt äh, würde ich euch gerne fragen, genau, ob ihr noch Fragen habt. Sonst gehen wir nämlich langsam in den Landeanflug. Vielleicht kann ich noch mal alle Hände sehen, damit ich das in etwa einschätzen kann. Eins, zwei, drei sehe ich. Seht ihr noch mehr? Nö, scheint so zu sein. Dann würden wir bei dir anfangen, bitte schön. Ich würde äh, noch mal ein bisschen in eine andere Richtung fragen, weil jetzt wurde viel darüber geredet, wie Digitalisierung so das Drumherum beeinflussen kann von Musik. Welche qualitativen Auswirkungen oder inhaltlichen Auswirkungen würdet ihr jetzt auf die Musik sehen? Also das Einzige, was wir jetzt so ja, viel besprochen haben, war das Sampling und Remixen, wo es ja viel darum geht, dass äh, schon bestehende Inhalte irgendwie umgearbeitet, verarbeitet und zu neuen Dingen äh, ausgearbeitet werden. Aber ist das die einzige Auswirkung? Hat das, also auf der einen Seite haben wir natürlich mehr, so also irgendwie jeder kann Künstler sein und jeder kann auch ein Publikum erreichen. Aber gibt es jetzt auch ja, qualitative Verbesserungen oder Verschlechterungen durch die Digitalisierung? Es gibt auf jeden Fall klangliche Verbesserungen durch die Digitalisierung. Also, ich denke mal, du spielst auf qualitative innermusikalische Veränderungen an. Oder was meinst du genau? Ich glaube, jedweder Form, wenn ne? okay. ich das richtig verstanden habe. Na, also oder auch eine Verwässerung vielleicht. Also jeder kann Musik machen und jeder, der irgendwas macht. Und ja, ich habe jetzt hier mal was aufgenommen und das umgespielt und so und kriege jetzt irgendwie eine Million Klicks auf YouTube, weil es halt irgendwie cool ist. Aber ist das jetzt eine, also eine qualitative äh, Verbesserung für die Musik? Ist das jetzt irgendwie eine Weiterentwicklung auch von Musik? Ist das... Ähm, also es gibt ja dieses, ähm, den ähm, Science-Fiction-Autor, ähm, ähm, Sturgeon heißt er mit Nachnamen, und der ist bekannt geworden für sein aufgestelltes Gesetz und das heißt ähm, <lacht> Sturgeons' ja. Law, das haben wir auch in der Kampagne mit drin und die sagt so viel wie, ähm, dass 95 Prozent von allem ist Mist. Gelesen habe ich 90. Oder 90, gut, äh, gut, dann sagen wir 90, das ist immer noch ziemlich viel. Ähm, das heißt, also er hat halt einfach die Beobachtung gemacht, dass in seinem Science-Fiction-Genre so viel äh, produziert wird, was er als Mist empfindet. Aber die 10%, die trotzdem dadurch entstehen, die sind für ihn trotzdem nach wie vor sehr, sehr, sehr wertvoll. Und wenn wir die Möglichkeit haben, die, also die rechtlichen Grundlagen ähm, dafür, dass jeder sich ausdrücken kann, auch mit digitalen Medienmaterialien, sich kreativ betätigen kann und das auch öffentlich zu machen, also nicht nur jetzt in der Familie oder unter Freunden zu teilen, sondern auch bei YouTube hochzuladen, dann finde ich, ist das eine wundervolle Sache, weil das äh, einfach ein, ein, ein Potenzial in der Gesellschaft äh, hervorbringt, ähm, das, das man schätzen sollte, nämlich die, die Ausdruckskraft. Ähm, und wer dann entscheidet, was Mist ist und was die 10% Prozent fett oben sind, die, die da schwimmen, das bleibt ja noch jedem selber überlassen. Aber grundsätzlich die rechtlichen Möglichkeiten dazu zu schaffen, dass nicht gleich die Hälfte davon illegal ist, das finde ich eine sehr wichtige Sache. Und wenn dann zehn Prozent mehr dabei rauskommen, wäre es toll. Andrea, du wolltest noch antworten. Ja, ich finde, ähm, darauf, dass, um darauf zu antworten, dass aus meiner Sicht die... So Musikkultur zumindest, so die, wo ich mich bewege, die vielleicht mehr so subkulturell oder elektronische Musik oder Popmusik ist dynamischer geworden ist irgendwie, also, also mal als positive Entwicklung ähm, zu nennen. Also es gibt nicht nur immer einmal im Jahr ein Album-Release, sondern man kann zwischen, es gibt immer schon zwischendurch, man kann so Skizzen bei Soundcloud hochladen, die werden dann vielleicht wieder von Freunden in ihre DJ-Mixe genommen, die werden schon mal geremixed und dann entscheide ich mich aber später aufs Album, mache ich doch noch mal eine andere Version und man hat so diese ganzen, also das ist halt so viel mehr gelebt, Kultur sowas. Es ist nicht, also es ist so weg von diesem, nur diesem einen Produkt, was irgendwie von der Industrie vermarktet wird, sondern es, es ermöglicht halt vielmehr so, so, so ein lebendiges Umgehen mit Musik untereinander jetzt auf künstlerischer Ebene, finde ich. Okay, das schreit ja dann fast nach dem nächsten äh, digitalen Salon zur Musikarchäologie, weil äh, wer will das nochmal alles dann? Ähm nachhalten und erforschen, retrospektiv, wenn ja während wir hier reden, passiert, passiert, passiert. Ähm, du hattest noch eine Frage, ne? Habe ich mir das richtig gemerkt? Und dann gehen wir noch rüber. Ähm, ja, geht so in die in die gleiche Richtung ein bisschen. Nämlich äh, für mich, also mein liebste, liebster Musikkonsum ist immer noch äh, bei, bei Konzerten. Da würde mich aber interessieren, findet ihr das Internet-Digitalisierung vielleicht vor allem für euch beide die Art, äh, wie ihr live auftretet, verändert hat? Oder ist es vor allem in der Anzahl der Leute, die jetzt vielleicht kommen, seht ihr, dass mehr Leute jetzt wieder zu Live-Konzerten kommen, weil ihr bekannter werdet? Das ist eine zweischneidige Frage. Jetzt fangen wir fangen gerne an. Ja, also ich würde da gerne anfangen. Also, das ist nämlich genau das Ding. Also, die, in dem Moment, wo, also ich glaube, dass so diese Komplexität der Kunst eigentlich immer das gleiche Spektrum hatte, nur dass es halt heutzutage mehr Plattformen dafür gibt und das Gefühl herrscht, es ist gerade viel mehr sichtbar oder irgendwas dergleichen, aber das hat gleichzeitig auch irgendwie so gefühlt oder jedenfalls in mir fördert das viel genaueres Hingucken ein viel bewussteres und das merkt man wirklich bei den Live-Konzerten, also wo wirklich eine ganz neue Form des Erlebnisses bestimmt wird. Und da gehen nämlich auch dann diese ganzen CD- und Vinylfragen dann nochmal vom Anfang irgendwie mit rein. Die, die Leute äh, speichern dann sehr gern einfach den Moment und das, was da gerade passiert ist, es ist es ist real und es ist viel besser und gibt, äh, hat auch äh, bewusst eigentlich erst was erzeugt. Und das äh, schlägt sich dann äh, in Menschen nieder, die sich Vinyl kaufen, obwohl sie keinen Plattenspieler haben. Und in... Ähm, ja, und dann hat man auf einmal den Kreis dort geschlossen, aber das Bewusstsein steigt und steigt mehr. Ich glaube, es ist eher förderlich, dass auf einmal ganz viel Quatsch da ist und man gezwungen ist, jetzt nicht einfach mehr das Radio anzumachen und sich begeistern zu lassen oder auch nicht, sondern zu sagen, ich gehe da hin, ich möchte das sehen und da gehe ich nochmal hin und das empfehle ich. Also jeder nimmt gerade so das Schwert selbst in die Hand und das finde ich irgendwie gerade sehr sichtbar. noch nicht so vorgekommen ähm, doch <lacht> ja also ich nehme also bei mir persönlich das ist völlig modular ich nehme das sehr gern so dass jedes konzert äh, unique da irgendwie wird weil man die komplett neu zusammenschraubt die komposition dass er wie so eine live ansprache hält und das so ein bisschen mit dem raum mit der situation resonieren lässt das sind nie setlisten und ich glaube das ist auch das was das gleichzeitig entwickelt niemand möchte genau so ein Abdruck davon, jetzt einfach nochmal live in perfekt gemischt. Also ich versuche da schon immer eine Grenze auszuloten, bis dann meine Box überstrapaziert oder irgendwelche, ja, genau, man versucht das eher dort weiterzuentwickeln, das musische Gehabe. Was würdest du sagen, Ariana, profitiert ähm, der Live-Act oder verschiebt sich sonst was? Ähm, welcher Live-Act meinst also, du? Also was Martin gerade sagte, dass, dass das dann... Mh, eindringlicher, eindrücklicher wird, gearbeitet wird, sowohl seitens des Publikums als auch seitens des Künstlers? Also ich, ich glaube, dass ähm, in erster Linie muss es ein guter Song sein oder müssen es gute Songs sein. Und ich glaube nicht, dass man durch, durch äh, digitale Musikverarbeitung irgendwas rausreißen kann oder irgendetwas verändern kann in der Art und Weise, wenn die Basis nicht stimmt. Und deswegen, ähm, ähm, ich glaube es sind tolle Möglichkeiten, die man einbauen kann live. Ich bin mir aber nicht sicher, ob, ähm, ob das jetzt grundlegend irgendwas verändert. Also man kann, ähm, ich weiß nicht, ähm, man kann ähm, ich muss nur gerade an, an äh, eine, eine Proberaumsituation denken, wo wir damals, wo ich ähm, gesungen habe, einen Schlagzeuger da hatten, ähm, mit dem wir eben versuchen wollten, zusammenzuarbeiten. Und das war der totale Nerd. Und der hatte total viele Tools und total viel, also war so ein digitaler Nerd und hatte irgendwelche Sticks und keine Ahnung, für total viel Geld. Und ähm, also man dachte so, Wahnsinn, der ist total ausgestattet. Und er konnte aber halt kein Schlagzeug spielen, also er, also, er war leider... war also, eher ein Sammler. Ja, war eher, eher ein Sammler vielleicht. Und, ähm, und dann denke ich mir, es nützt, es nützt nichts, wenn du die beste Software hast, wenn du halt einfach die Komposition nicht hast oder die Möglichkeiten nicht hast. Und deswegen glaube ich, das ist immer noch das, was in erster Linie zählt und zählen sollte. Okay, da könnten wir jetzt eigentlich einen Punkt setzen, aber du hast noch eine Frage. Ja, was ergänzen, muss ich zugeben. Auch genommen. Ähm, also ähm, das Erste ist natürlich, ich muss das schon ein bisschen kritisieren, ähm, was so halt als, als Recht auf Remix läuft, ähm, ist natürlich die Recht auf... Die, die Veröffentlichung des Remixes. Das sollte man schon ein bisschen genauer sagen, weil remixen kann jeder für sich zu Hause, wie er lustig ist und er kann es seinen Freunden weitergeben und die Freunde können es den Freunden wiederum weitergeben. Ähm, ob man nun dafür eine digitale Plattform benutzen muss, wo man das halt auf öffentlich stellt, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, das war bei dir eingepreist und das hast ja, du aber auch gesagt, ich du über das den Freundeskreis hinaus. Genau. Aber das sollte man, das sollte man nochmal, finde ich, ganz deutlich so artikulieren. Für mich leidet die Diskussion auch ein bisschen darunter, dass dann, wenn man das Kraftwerkbeispiel nimmt, natürlich halt verschiedene Bereiche des Urheberrechts ähm, dort streift. Das eine ist das Leistungsschutzrecht. Das andere sind dann halt solche Fragen. Gut, ab wann wird es denn jetzt ein künstlerisches Werk? Ab wann ist es nur die Aufnahme, die besondere Art der Aufnahme, die schützenswert ist? Also da kommen viele verschiedene Dinge zum Tragen. Was vielleicht das Interessanteste an der ganzen Sache ist, dass halt die Technologie vor allen Dingen, die das ist, auch die Technologie, die beispielsweise schon erwähnt worden ist durch Content ID und durch YouTube, die Matching-Technologie diejenige ist, die halt dafür sorgt, dass bestimmte Rechte durchsetzbar werden, dass es halt so etwas gibt, wie man sagen könnte, wie eine riesige Datenbank, das ist nämlich Content ID, die alle möglichen Tracks, beinhaltet, die veröffentlicht worden sind und die irgendwann mal von den Plattenfirmen, egal ob Indie oder nicht, raus reingeschickt worden sind zu YouTube, damit das Copyright kontrolliert werden kann. Und ähm, darüber wenn man hinter dieser Oberfläche sieht, dann kann man halt viele der Fragen, von denen man meint, okay, das lässt sich irgendwie gar nicht tracken oder das lässt sich irgendwie gar nicht klären, relativ easy aussortieren. Da gibt es dann halt Konflikte, wo man dann ganz, wo man Konflikte zwischen Musikstücken, wo man sagen kann, okay, da wird ein Sample x-mal verwendet oder da ist ein Sample so populär, das wird verwendet und ich kann halt als Urheber oder ich kann zumindest als der Verwalter dessen dann sagen, okay, das das, das lasse ich mir nicht gefallen oder nicht. Ähm, die andere Frage ist natürlich die Rechtsprechung, die dann halt, das ist in dem Falle für mich keine kulturelle Praktik, sondern sage ich mal eine Praktik der Ökonomie, die dem nachfolgt und die das entweder auf einen rechtssicheren ähm, Grund stellt oder nicht. Der Punkt ist, ähm, um das Statement abzuschließen, ist eigentlich, das was wir erleben halt vor allen Dingen jetzt erstmal formatiert wird durch die privaten Player, die in dem Bereich sind und die der Musikindustrie und den Labels die Möglichkeit geben, halt ihre Rechte in irgendeiner Art und Weise durchzusetzen und auch bestimmte Praktiken dort anzuwenden. Also zu tolerieren, dass Leute YouTube-Videos hochladen, in denen halt Samples benutzt werden oder Remixe oder es eben nicht zu tolerieren. Ja, und die weit verbreitete Praxis derzeit ist, dass es, dass es halt die Leute tolerieren und dass es halt nur Ausnahmefälle gibt, die dann halt in den Medien erscheinen, wie beispielsweise The Estate of Prince, wo, wo dann die Rechtsanwälte kommen. Ja. Ähm, anschließend dazu, ich glaube, deswegen war deine Frage vorhin, äh, ab wie viel Geld ist da eine Grenze auch so schwer zu beantworten, weil es in der Musik ja sowieso so unglaublich schwer ist, zu sagen, welcher Anteil ist jetzt der der, Erfolgs, äh, äh, der Faktor, der zum Erfolg geführt hat. Und das wird in Zukunft auch noch unglaublich viel Konfliktpotenzial sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song habe, der geht drei Minuten und ich habe da einen Sample von 15 Sekunden drin oder so und dann wird der, das Lied ein totaler Erfolg. Wie, wie soll man denn messen, wie viel Anteil diese 15 Sekunden daran hatten, dass das Lied so ein Erfolg wurde? Wie, wie soll man das machen? Und ich glaube, das ist halt das, was... Ich, also wahrscheinlich leider nicht morgen geklärt wird und vielleicht nie so richtig wird. Das ist genauso wie, warum sind so viele Bands zerstritten? Weil der eine sagt, ich habe aber die Zeile gemacht und ich, nein, ich habe aber dem Lied den Atem eingehaucht mit meiner Baseline und so. Das ist total verrückt und das wird auch, glaube ich, leider in Zukunft auch noch weiterhin so bleiben, weil das so schwer ähm, messbar ist. Ja, weil es vielleicht, äh, du hast gerade äh, in Abgrenzung zur kulturellen Praktik gesagt, das System der Ökonomie, weil es unterschiedliche Systeme sind, wie generell auf dem Kunstmarkt nicht zu so ermessen ist, ist der Damien Hirst das wert oder nicht. Aber ich habe gesehen, dass du noch ähm, gezuckt hast und reagieren wolltest. Oder ja. hat Ariana für dich mitgesprochen? Äh, nicht ganz, aber ging in die richtige Richtung. Ähm, ähm, also was wir mit dem Internet und mit, zum, ich nehme jetzt mal das Beispiel YouTube, wo das, also in diesen Hallen natürlich auch ein bisschen ironisch ist, aber ähm, was wir da ganz gut sehen können, ist, dass halt die Grenze zwischen öffentlich, privat, halböffentlich und nicht öffentlich, dass das halt auch ähm, verschwimmt und sich verändert, weil wenn ich etwas bei YouTube hochladen will und ich will, äh, dann, dann wird das natürlich im Sinne des äh, Urheberrechts als öffentlich ähm, publiziert. Ja, also die, das, was, was früher quasi ein begrenzter war, wird jetzt eindeutig nachvollziehbar. Und deswegen, ähm, denke ich, ähm, ver verändert sich einfach die Art und Weise, auch wie wir, wie wir kommunizieren und wie, ähm, wie wir das Spiel zwischen privat und öffentlich spielen. Und ich, wenn wir da Regeln haben, die, es, die auch durchschaubar sind und die nicht so jetzt wie mit diesem Geklüngel aus Leistungsschutzrecht und Urheberrecht. Das macht Sampling ja auch sehr kompliziert, weil äh, das schon mal zwei unterschiedliche Rechte sind, die zu klären sind. Ähm, und wenn, wenn wir da aber Rechte entwickeln, die für äh, Liesin Müller auch besser verstehbar sind, äh, dann gewinnen wir für die öffentliche Meinungsbildung ziemlich viel am Boden. Und deswegen ist, ist diese Unterscheidung zwischen öffentlich und nicht öffentlich mit YouTube oder mit Internet äh, komplett, ja ne, nicht komplett, aber sie ist viel, äh, viel schwammiger, viel verwischter geworden. Das muss man, muss man sehen. Und ein Punkt noch zu Leistungsschutzrecht und Urheberrecht, was du an, äh, angedeutet ja, vielleicht hast. Das ist auch ein schönes Thema für eine Tasse Wein draußen. Ja, die, die Ausdehnung der Leistungsschutzrechte äh, wurde mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja so ein bisschen zurückgedrängt und ähm, äh, ich bin gespannt, wie das, wie das morgen dann ähm, äh, reformuliert wird. Ja, ich glaube, dieser Abend, da kann man getrost sagen, ist so das, was Problem aufriss darstellt. Also die Probleme und wir haben ein paar, sind, glaube ich, gut ausgeleuchtet, ob morgen früh Fingerzeige in die Zukunft gegeben werden, wie die zu lösen sein und ob wir das dann noch erleben, ja, sehen wir später. Vielen Dank euch fürs gespannte Zuhören, auch für eure Fragen. Ich würde euch gerne noch darauf hinweisen, dass wir uns am 28. Juni, so ihr wollt, wiedersehen und wir haben dann, so lautet die Überschrift, ein Herz für Cyborgs. Euch vielen Dank fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren.